Herzlich willkommen zum nächsten VIP-Newsletter. Ich stehe heute mit dem Leon, Hallo. der gleich das Video schneiden wird, hier vorm Büro von Prennable. Und das möchte ich euch heute jetzt zum allerersten Mal in einem kleinen Video zeigen. So, das ganze Büro befindet sich im Technologiezentrum in Kleve. Und wie ihr wahrscheinlich hört, ist es ein bisschen windiger hier im Niederrhein, als jetzt im Rheinland. Und äh, das befindet sich dann hier. Hier dann drin geht es erstmal so ein bisschen in einen längeren Schlauch bis dann zum eigentlichen Büro. Und hier ist das eigentliche Schild, die Nummer 84. Und hier einmal reinlaufen, das ist jetzt ja so das kleine neue Prendable Headquarter oder Büro, wo man hier natürlich super auch ja, Aufnahmen machen kann na, mit dem Hintergrund, da stelle ich mir natürlich dann vor, dass man äh, ja, hier mit äh, auch Livestreams oder sowas dann in naher Zukunft einfach öfter auch äh, Live-Trainings machen kann. Und hier, wie ihr seht, ist momentan ist hier äh, der Leon äh, aktiv, ja nun ein zweiter Arbeitsplatz, den man dann einfach benutzen kann, wenn man mal hier vor Ort ist. und äh, ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, wie das ganze Berufsleben jetzt hier so in Klever fortläuft. Also ihr seht, dass äh, ja, der Umzug von Leverkusen nach Kleve ist gut geglückt. Und ich freue mich hier dann auch schon bald regelmäßig Workshops und Trainings anbieten zu können. Bis dahin, euch eine gute Zeit.